Geht Ihnen das auch oft so, dass Sie eben abends total müde nach Hause kommen und sich so richtig ausgepowert fühlen? Dann haben Sie zu nichts mehr Lust und würden eigentlich am liebsten nur noch faul auf dem Sofa liegen. Aber dann ploppt es schon wieder hoch. Das muss noch erledigt werden und jenes muss noch abgearbeitet werden. Und wow, wie war das noch? Und schon geht es los, sodass Sie so eine innere Unruhe verspüren. Vielleicht haben Sie sogar eine Einladung. Naja, und letzten Endes raffen Sie sich auf und erledigen es halt. Im Nachhinein ist das dann gar nicht so schlimm, nur trotzdem bleibt so dieses Gefühl da, die Zeit rennt einem unter den Fingern weg und so richtig voller Enthusiasmus ist man tatsächlich mit gar nichts mehr dabei. Geht Ihnen das auch so? Und haben Sie auch oft so das Gefühl, also boah, ich müsste mal was ändern? Ja, und das mache ich dann, wenn das oder das vorbei ist, weil dann habe ich bestimmt mehr Zeit. Ja, fälschlicherweise stellt sich das nie so richtig ein. Und so machen wir weiter und weiter, immer so in der Hoffnung, irgendwann kommt es von alleine, irgendwann ändert sich was von alleine. Dabei ist es gar nicht so schwer. Manchmal braucht es nur ein paar Kleinigkeiten, dass wir wirklich was so umfassend verändern können, dass plötzlich wieder mehr Zeit da ist und man sich nicht mehr so müde und ausgelaugt fühlt. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, und zwar relativ einfach, dann bleiben sie dran. Es ist ja oft die Frage, warum wir das einfach immer so weitermachen. Wir spüren ja insgesamt das, was nicht in Ordnung ist und dass es uns nicht gut tut. Und ja, die meisten von uns wissen auch, dass wenn wir so am Limit leben, dass das gesundheitlich nicht förderlich ist und dass wir dadurch tatsächlich auch immer schlapper werden und damit auch unglücklicher. Jetzt tut sich natürlich die große Frage auf, warum ändern wir nichts? Ja, und meistens ist es dann so, dass ich Antworten bekomme, wie ja, boah, wann soll ich das denn noch machen? Dafür habe ich jetzt keine Zeit und keine Nerven, das mache ich später mal. Ja, und schon sind wir drin, so in diesem Teufelskreislauf, ne? weil das tritt einfach nicht ein. Wenn wir selber nicht aktiv was verändern, dann wird es einfach nicht passieren. Und jetzt ist natürlich auch dieses Denken immer so, oh, jetzt muss ich was verändern, das bedeutet Anstrengung, das bedeutet irgendwie, ich muss ganz, ganz viele Dinge erledigen und dafür habe ich einfach keine Energie und auch keine Zeit und ehrlich gesagt jetzt auch gar keine Lust. Dabei ist es gar nicht so schwierig, wie ich schon sagte. Es fängt einfach mal damit an, dass man sich nicht immer nur überlegt, was man nicht mehr möchte, sondern tatsächlich mal drüber nachdenkt, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, wie soll es denn aussehen, wenn es gut für mich ist. Und auch das ist gar nicht so schwierig. Auch da braucht es in erster Linie eine ganz klare Struktur, dass wir uns tatsächlich erstmal überlegen, wo soll es denn hingehen und dann wirklich so Punkt für Punkt weiterzugehen, um mal herauszufinden, wie kann es für mich aussehen, wie ist es wirklich praktikabel, wie ist es für mich auch nicht anstrengend, weil es einfach wirklich mein Ding ist. Und in dieser Videoserie, da soll es genau darum gehen. Ich führe sie also Punkt für Punkt genau dahin, dass sie genau das Leben führen, dass sie voller Energie sind, voller Lust sind und trotzdem leistungsfähig sind. Das heißt, sie schaffen wahrscheinlich sogar mehr als jetzt, einfach weil sie ein paar Kleinigkeiten verändert haben. Und das Ganze fängt, wie gesagt, mit einer... Einstellung ein, mit dieser, mit dieser Überlegung, wo will ich überhaupt hin, wie soll es für mich sein. Und wenn Sie Lust haben, lade ich Sie herzlich ein, durchlaufen Sie diese kleine Videoserie. Ich achte auch darauf, dass es nicht zu so langatmig wird, sondern dass es kurz und knackig für Sie ist, dass Sie auch Lust haben mitzumachen und das einfach umzusetzen. Also, bis gleich im nächsten Video.